Herzlich Willkommen zu KI und Ziele für nachhaltige Entwicklung. In diesem vierteiligen Online-Kurs verbinden wir die Ziele für nachhaltige Entwicklung mit ki anwendung und erkunden gemeinsam Impulse für die Unterrichtsgestaltung zu diesem Thema. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden 2016 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und sollen aufzeigen, wie wir soziale Ungerechtigkeit bekämpfen, dem Klimawandel begegnen und die Welt zu einem lebenswerteren Ort für uns und unsere Nachkommen machen können. Da passt es doch gut, dass der Lernbereich globale Entwicklung im Lehrplan verankert ist. Dies ermöglicht Lehrpersonen, sich Fächer verbinden mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen. Und wie passen nun die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit dem Thema KI zusammen? Man kann sagen, dass KI als kulturelles Werkzeug ein gesellschaftlicher Katalysator ist. Smartphones, Sprachassistenten, selbst Suchmaschinenanfragen unterliegen KI-Anwendungen. Die genannten Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs wenn es um die Optimierung und Hilfestellung in unserem Alltag geht, die für uns oftmals schon selbstverständlich sind. Aus vier verschiedenen Blickwinkeln schauen wir auf die Möglichkeiten, die KI-Anwendungen mit sich bringen und welche Veränderungen das für die Zukunft bedeutet. Unser Online-Kurs besteht aus vier unabhängigen Modulen. Jedes Modul greift ein Thema bzw. Ziel für nachhaltige Entwicklung auf. Uns ist wichtig, dass sich alle vier Module fächerübergreifend und so auch außerhalb von den klassischen naturwissenschaftlichen Fächern in die Lehrpraxis integrieren lassen. Zusätzlich zu unserem Modul Einführungsvideos und ExpertInneninterviews erhältst du kostenlose und praxisnahe Unterrichtsmaterialien, die du im Bildungskontext mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen einsetzen kannst. Die Materialien folgen dem Ansatz des erfahrungsbasierten Lernens bzw. dem Lernen durch Begreifen. Das Selbermachen ist dabei zentrales Element. Ziel ist es nicht zuletzt, auf die eigene Verantwortung in Bezug auf die Gestaltung der Zukunft aufmerksam zu machen. Wir verstehen unsere Inhalte und Abläufe als Vorschläge, welche für den eigenen Kontext angepasst werden können. Wir empfehlen in allen Punkten wertfrei auf das Themenfeld KI und Ziele für nachhaltige Entwicklung zu blicken. In der Rolle als LernbegleiterInnen empfehlen wir, auf Augenhöhe mit den Lernenden zu reflektieren, welche Bedeutung die Entwicklung in diesem Bereich für die Einzelperson und die Gesellschaft trägt. Erst durch die Auseinandersetzung mit den Themenfeldern und konkreten Praxisanwendungen entsteht ein Bewusstsein für den eigenen Handlungsspielraum. Denn durch das Begreifen von technischen Grundlagen und deren Zusammenhänge ist eine selbstbestimmte Nutzung überhaupt erst möglich. Für den Kurs KI und Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden vier Module konzipiert. In diesem Kurs dreht sich zunächst im Modul 1 alles um hochwertige Bildung. Was macht hochwertige Bildung aus? Kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz den Lernprozess verbessern? Und wie sieht die Schule der Zukunft aus? Im zweiten Modul schauen wir uns das Ziel Wohlergehen und Gesundheit an. Was bedeutet Gesundheit eigentlich? Kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz das Wohlergehen der Menschen beeinflussen? Und wie hängt die Mediennutzung mit mentaler Gesundheit zusammen? Modul 3 widmet sich dem Ziel Maßnahmen zum Klimaschutz. Was weiß ich schon alles über das Thema Klimawandel? Wie wird künstliche Intelligenz bei so einem komplexen Thema eingesetzt? Und was hat Klimawandel mit mir persönlich zu tun? Im letzten und vierten Modul wird das Ziel nachhaltige Städte und Gemeinden bearbeitet. Was sind die aktuellen Herausforderungen in der Stadtentwicklung? Und kann künstliche Intelligenz helfen, die Stadtentwicklung nachhaltig zu gestalten? Jedes Modul beinhaltet eine Phase der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Ziel für nachhaltige Entwicklung. Danach suchen wir raus und schauen uns gemeinsam an, worum es in dem Themenfeld geht, was die Herausforderungen sind und welche Lösungsansätze durch KI-Anwendungen entstehen. Wir enden mit konkreten Handlungsanweisungen und persönlichen Reflexionen zum Thema. Wir wünschen dir viel Spaß beim Online-Kurs KI und Ziele für nachhaltige Entwicklung.